Hallo zusammen, mein Name ist Arbonis Trefi und ich absolviere die Lehre zum Kaufmann. Hallo zusammen, mein Name ist Tamara Marjanovic und ich absolviere die Lehre als Chemielaborantin. Hallo zusammen, ich bin Adrian God und ich mache die Lehre als Chemie- und Pharmatechnolog. Hallo zusammen, ich bin Alexander Milic und absolviere die Lehre als Logistiker. Wir zeigen euch, wieso wir Lernenden so wichtig für den Erfolg des Unternehmens sind. Kommt mit! Mit meiner bereits während der Lehrzeit erworbenen Erfahrung bearbeite ich als KV verschiedene Kundenanfragen oder Aufträge. Unter anderem überprüfe ich, ob die Produkt von uns hergestellt und geliefert werden können, indem ich Aufträge entgegennehme und entsprechend weiterleite. Ich habe vom Chemiker einen Auftrag für eine Produktherstellung bekommen und mache mir nach der Besprechung gerade an die Herstellung. Bei Herstellung im Labor muss ich mir im Vorfeld viele Gedanken machen. Was für Reparaturen brauche ich, welche herrschen und wie die richtige Handhabung ist. Ich kann beispielsweise Heizer, körler Röhren, Gasleiter und jetzt geht es mir beim Zutropfen. Neben der korrekten Handhabung und der Auseinandersetzung mit dem Produkt lernst du noch so viel mehr während der Ausbildung bei der Merk. Ich überprüfe, wie erfolgreich die Synthese war, indem ich unser Produkt analysiere. Dafür programmiere ich mein Analysegerät und führe verschiedene Messungen durch. Ein Teil meiner Ausbildung ist es, zu lernen, wie ich meine Resultate richtig auswerte, interpretiere und dokumentiere. Ist die Synthese erfolgreich, so wird der Prozess in die Produktion übernommen. Jetzt, wo es im kleinen Maßstab geklappt hat, stellen wir Chemie- und Pharmatechnologen das Produkt großtechnisch her. Dabei halten wir uns an unsere Produktionsvorschrift, die uns alle Parameter genau vorgibt. Als CPT musst du verschiedene Chemikalien herstellen und lernst dementsprechend auch alle Anlagen mehr zu bedienen. Sicherheit steht bei unserem Beruf an erster Stelle. Deswegen müssen wir uns auch immer mit der richtigen Schutzausrüstung befassen und kontrollieren, ob die Anlage und die Umgebung super ist. Nachdem das Produkt fertiggestellt wurde, wird fachgerecht eingelagert. Das eingelagerte Produkt wird ausgelagert und in der Packerei für die Kontrolle bereitgestellt. Mit dem Auftrag erkenne ich, aus welchem Standort und welcher Menge ich auslagern muss. Meine Aufgabe ist es, das gewünschte Produkt transportsicher zu verpacken. Wobei ich auf verschiedene Sachen achten muss. Einerseits ist das Produkt gefahren gut oder harmlos. Andererseits welche Größe benutze ich vom Karton. Und auch was für Labels auf den Karton draufkommen. Nachdem ich das Produkt fachgerecht verpackt habe, wird das für den Transport vorbereitet. Die fertiggestellten Paletten werden sortiert und im LKW verladen. Als Logistiklernende besuchen wir jede einzelne Abteilung von Warenannahmen bis zum Warenausgang und lernen dabei unseren Bereich sehr gut kennen. Egal ob im Büro, im Labor, in der Produktion oder im Lager, jeder von uns trägt einen grossen Teil zum Erfolg des Unternehmens. Und genau das ist der Grund, warum wir alle sehr geschätzt werden. Kannst du dir eine Ausbildung bei dem vorstellen? Dann bewirb dich jetzt und wird ein Teil von etwas Grossem.